Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Plaque sprechen. PLUG habt ihr ja bestimmt schon alle mal gehört oder Zahnbelag, Belege, jeder kennt diese Begriffe, aber was genau ist das eigentlich und was für eine Rolle spielt plack und wie entsteht PLUG überhaupt, was ist das und warum ist es so wichtig? Und all diese Fragen möchte ich in diesem Video klären und ich bin der Meinung, wenn ihr das einmal verstanden habt, dann werdet ihr auch alle anderen Videos von mir, wo ich über Zahnpflege spreche, über die Zahnreinigung, werdet ihr viel besser verstehen, wenn ihr einmal verstanden habt, was eigentlich Plaque ist und wie sie entsteht. Also dieses Video ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig zum Verständnis des großen Ganzen. Und in diesem Video werde ich euch das gleich einmal auf meinem iPad aufzeichnen, damit ihr das wirklich ganz genau versteht. Also, bleibt dran! Bevor wir mit dem Video loslegen, abonniert unbedingt meinen Kanal. Also jeder, der eine Zahnbürste besitzt, sollte meinen Kanal abonnieren, denn hier erzähle ich ganz, ganz viel zum Thema Zahnpflege, Mundgesundheit, alles, was wichtig ist. Also, wenn ihr eine Zahnbürste besitzt und wissen wollt, wie man damit richtig umgeht und was sie eigentlich bringt, dann abonniert meinen Kanal. Und jetzt fangen wir erstmal mit der Frage an, was Plack überhaupt ist. Plaque ist ein klebriger, zäher, aber auch strukturierter Zahnbelag. Zahnbelag, Belege, Biofilm und Plagg, das ist alles das Gleiche, es meint alles das Gleiche. Und diese Plaque, die sitzt auf den Zähnen. Nicht auf eurer Schleimhaut, nicht auf eurem Zahnfleisch, sondern auf den Zähnen. Darum heißt es auch Zähne putzen und nicht Zahnfleisch putzen. Und die Plaque besteht aus Bakterien, bakteriellen Stoffwechselprodukten, Speiseresten und Speichelbestandteilen. Und Plaque spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Entstehung von Karies, von Zahnfleischentzündung und von Parodontitis, also die Haupterkrankungen der Mundhöhle, da spielt Plaque eine ganz entscheidende Rolle und darum ist es halt wichtig zu verstehen, was Plaque ist, wie sie entsteht und auch letztendlich was man dagegen tun kann. Und ich werde euch jetzt erstmal erklären, wie Plaque entsteht. Plug entsteht nämlich nicht von jetzt auf gleich, sondern in mehreren Schritten und es dauert seine Zeit. Und ich werde euch jetzt einmal auf meinem iPad aufzeichnen, wie genau Plug entsteht. Ich habe ja vorher immer meinen schönen Zeichenblock genommen, wenn ich euch irgendwas aufzeichnen wollte und erklären wollte. Aber ich bin jetzt in diesem Jahrhundert angekommen und heute nehmen wir mal mein iPad. Also es geht los. Also stellt euch einfach mal vor, hier ist die Zahnoberfläche. Ihr habt gerade frisch eure Zähne geputzt und habt jetzt eine blitzeblanke Zahnoberfläche. Also das hier ist alles euer frisch geputzter Zahn. In dem Moment, in dem ihr mit dem Zähneputzen fertig seid, beginnt sich auf dieser Zahnoberfläche ein Pelikel zu bilden. Ich zeichne das hier einmal ein. Hier habt ihr ein Pelikel. Pelikel nennt man auch Zahnoberhäutchen. Und dieses Pelikel besteht eigentlich fast ausschließlich aus Proteinen, Proteine des Speichels, die sind hier alle drauf. Enzyme, Immunglobuline, Serumproteine, Glykoproteine, alle möglichen Proteine. Und dieser, dieses Pelikel ist nur etwa 0,1 bis 1 Mikrometer groß oder dick, also wirklich ganz, ganz dünn, das ist eine ganz dünne Schicht. Diese dünne Schicht, die unmittelbar danach wieder auf dem Zahn entsteht, die hat aber eine ganz entscheidende Funktion. Und zwar ist es einerseits dafür notwendig, dass der Zahn befeuchtet wird und damit auch beim Essen die Zähne besser aufeinander gleiten können. Die Zähne werden also durch das Pellikel beim Kauen geschützt und vor abrieb geschützt. Die Zähne können einfach besser aufeinander gleiten und außerdem spielt das Pelikel eine Rolle beim Austausch zwischen Bestandteilen aus der Mundhöhle und dem was auf dem Zahn ist. Also diese Brückenverbindung zwischen Mundhöhle und Zahn wird über das Pelikel geschaffen und da hat das einfach eine Austauschfunktion. Und dieses Pelikel ist ganz ganz wichtig für uns, weil es eben diese schützende Funktion hat. Es wird aber beim Zähneputzen mit entfernt und es dauert ungefähr zwei Stunden, bis es die vollständige Dicke erreicht hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht unmittelbar nach dem Zähneputzen gleich isst oder Kaffee trinkt oder was auch immer, weil dieses Pelikel zerstört wurde durch Zähneputzen und erstmal wieder etwa zwei Stunden braucht, um wieder die vollständige Dicke zu erhalten. So, und auf diesem Pelikel siedeln sich dann die ersten Bakterien an, die sogenannten Frühbesiedler. Ihr habt hier also verschiedene Bakterien, verschiedene Bakterienarten. Ihr müsst euch jetzt nicht den Namen merken, aber ich nenne euch einfach mal die Hauptvertreter, zum Beispiel Streptococcus salivarius oder Streptococcus oralis. Wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken, nur damit ihr es einfach mal gehört habt. Das sind die Frühbesiedler oder eine der Frühbesiedler. Es sind wie gesagt viele verschiedene Arten, die sich hier am Anfang ansiedeln und sich auf das Blickel festhaften. Als nächstes kommen die sogenannten Spätbesiedler. So, Hier sind Spätbesiedler auch verschiedene Arten, zum Beispiel Aggregatibacter Actinomycetem comitans oder Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia oder Treponema denticula. Wie gesagt, Namen müsst ihr euch nicht merken, einfach damit ihr es mal gehört habt oder vielleicht wollt ihr noch weiter recherchieren. Ich kann den Namen hier auch mal einblenden, dann könnt ihr selbst nochmal googeln, wenn euch das interessiert. Ansonsten merkt euch einfach nur, erstmal kommen Frühbesiedler und dann kommen Spätbesiedler. Ich finde es nur mit den Namen manchmal ein bisschen... Leichter zu verstehen, wenn man, dem ganz, wenn man dem Kind mal einen Namen gibt, dass man einfach versteht, das sind unterschiedliche Arten, die da kommen. Die Frühbesiedler sind verschiedene Arten und wiederum andere Arten als die Spätbesiedler. Sind aber alles letztendlich Bakterien. Die Frühbesiedler, die können untereinander koaggregieren. Koaggregieren heißt, dass sie sich aneinander anheften. Ja, die haben sich hier an das Pelikel angeheftet. So, können aber auch untereinander sich anheften und damit entstehen Komplexe. Die Spätbesiedler, die können sich nicht untereinander anheften. Und die Spätbesiedler können sich auch nicht an die Frühbesiedler anheften. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie können diese Spätbesiedler dann überhaupt in der Plak halten? Und da kommt das Fusobacterium Nucleatum ins Spiel. Also ein weiteres Bakterium. Aber dieses Bakterium hat eine Sonderrolle. Es hat eine sogenannte Brückenfunktion. Ich male das hier mal dazwischen als Brücke. Und dieses Fusobacterium Nucleatum hat die Funktion, dass es sich sowohl an die Frühbesiedler als auch an die Spätbesiedler anheften kann. Und damit hat es eben diese Brückenfunktion, also eine ganz entscheidende Rolle bei der Entstehung von Plaque. Und jetzt seht ihr schon, ihr habt hier einen gewissen Komplex und auch eine gewisse Struktur. Also das ist nicht ein einziges Chaos und Durcheinander, sondern es hat eine, in sich eine Struktur, eine gewisse Ordnung. Diese Plaque besteht jetzt aber nicht nur aus den Bakterien, sondern auch noch aus Zuckermolekülen. Diese Zuckermoleküle dienen, so könnt ihr euch das vorstellen, sozusagen den Bakterien als Nahrung. Die verstoffwechseln, also diese Zuckermoleküle. Und als Stoffwechselprodukt entsteht daraus eine Säure. ja Und diese Säure, die kann den Zahnschmelz angreifen und demineralisieren, also Mineralien aus dem Zahn herauslösen. Und dann entsteht Karies. Und als weitere Bestandteile dieser Plaque gibt es auch noch Speichelbestandteile, zum Beispiel Immunglobuline, die haben ja einfach eine Abwehrfunktion. Und dieses gesamte hier, das ist letztendlich die Plaque. Diese Plaque ist wie gesagt, die entsteht also nicht von jetzt auf gleich, sondern es dauert eine gewisse Zeit, bis sie sich aufgebaut hat. Sie hat eine gewisse Struktur und Reihenfolge. Erst kommen Frühbesiedler, dann Spätbesiedler. Die Plaque wächst und wird immer dicker. Einerseits natürlich dadurch, dass sich immer mehr Bakterien dran anlagern, aber auch weil sich die Bakterien teilen. Dadurch, dass sich die Bakterien teilen, wächst die Plaque eben auch und wird immer dicker. So, und das ist jetzt eben ganz, ganz entscheidend zu verstehen, was diese Plaque ist, also das, was ich hier euch aufgezeichnet habe. Und was eben wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben eine gewisse Struktur dahinter steht. Ich habe in meinen Videos, in meinen letzten Videos schon oft über diese Struktur geredet man sich das so vorstellen kann, dass die Bakterien eine gewisse Burg aufbauen und man diese Burg immer wieder zerstören muss und dass auch erst die Bakterien wirklich Schaden anrichten können, wenn die Burg steht. Und viele haben einfach so den Irrglauben, dass die Bakterien schädlich sind. Ja, in gewisser Weise in dieser Struktur der Plaque können sie Schaden anrichten, aber... Nicht einfach so in der Mundhöhle. Also die Bakterien, die auf euren Schleimhäuten sitzen, auf dem Zahnfleisch, auf der Zunge, die spielen in erster Linie keine Rolle für den Schaden an den Zähnen oder auch am Zahnfleisch. Auch die Zahnfleischentzündung entsteht mit der plaque auf den Zähnen. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass man die Zähne putzen soll, weil da die plaque ist. Und auch, dass die Bakterien an sich erstmal gar nicht das Problem sind, sondern eben vielmehr in dieser länger bestehenden plaque die jetzt eben nicht von jetzt auf gleich entsteht, sondern eben auch eine gewisse Zeit braucht, bis sie sich überhaupt aufgebaut hat. Und jetzt möchte man natürlich wissen, was kann ich dagegen tun, um diese Plagg zu zerstören? Oder mit anderen Worten, wie kann ich das Ganze hemmen? Und gibt es auch Prozesse, wie es gefördert wird? Und die Antwort ist natürlich klar. Also, ein Hauptfaktor, wie man das Ganze hemmen kann, ist natürlich übers Zähneputzen. Beim Zähneputzen, so fing das Ganze ja an und hier sind wir bei dem Kreislauf, der immer wieder entsteht in eurer Mundhöhle. Beim Zähneputzen wird durch die mechanische Reinigung die gesamte Plaque, aber inklusive des Pelikels, alles von der Zahnoberfläche weggewischt sozusagen. Alles wird entfernt, das gibt es da nicht mehr, dann habt ihr wieder die blanke, saubere Zahnoberfläche. Genau das gleiche machen auch Zahnseide oder Interdentalbürsten. Also mit der mechanischen Reinigung könnt ihr wieder die saubere Zahnoberfläche erlangen und dann muss das Ganze erstmal wieder von vorne losgehen. Der, der, dieses Pelikel muss entstehen, die Frühbesiedler kommen und irgendwann später die Spätbesiedler und das Ganze muss wieder Struktur annehmen. Und es geht immer darum, diese Struktur durch Zähneputzen zu zerstören. Das ist also die eine Möglichkeit, wie man das Ganze hemmen kann. Die andere Möglichkeit ist über die Ernährung. Wenn ihr einfach Zucker meidet, dann nehmt ihr den Bakterien, diesen schlechten Bakterien, die für Karies verantwortlich sind, die Nahrung weg. Damit können sie sich nicht mehr teilen, nicht mehr fortpflanzen, nicht mehr wachsen. Also indem ihr einfach Zucker meidet, könnt ihr eben auch diese Plaque reduzieren. Und wenn ihr jetzt beim Zähneputzen diese Plaque entfernt und auch den Pelikel mit entfernt, was sich einfach nicht vermeiden lässt, dann ist es natürlich aber gleichzeitig wichtig, dass ihr beim Zähneputzen nicht auch die Zahnoberfläche schädigt. Also ihr wollt den, die Plaque und alles was da oben drauf ist entfernen und die Zahnoberfläche soll nicht geschädigt werden. Und da ist es eben so wichtig, dass man sanfte Mittel verwendet, dass man eine Zahnbürste mit weichen Borsten nimmt, dass man keinen Druck verwendet beim Zähneputzen, dass man eine sanfte Zahnpasta nimmt, also keine mit einem zu hohen RDA-Wert. Das spielt da alles eine Rolle, damit ihr die Zahnoberfläche intakt lasst und ja nicht beschädigt, aber gleichzeitig oben alles, was wir nicht haben wollen, regelmäßig entfernen könnt. Und da ist eben auch Stichwort regelmäßig, weil diese Plaque die sich immer wieder neu aufbaut, die muss natürlich regelmäßig entfernt werden, damit sie letztendlich keinen Schaden anrichten kann. Dann gibt es natürlich noch andere Substanzen, die die Plagg hemmen oder auch fördern können. Ich möchte es nur kurz anreißen, weil das Ganze ist relativ komplex. Also was noch hemmen kann, sind natürlich antibakterielle Substanzen. Zum Beispiel eine antibakterielle Mundspülung kann das bewirken. Aber auch im Speichel selbst sind schon antibakterielle Substanzen drin, zum Beispiel Immunglobuline, die ja der Abwehr dienen. Und der Körper hat auch einen Selbstreinigungseffekt. Also durch den Speichel werden die Zähne umspült und auch das hat einen kleinen Selbstreinigungseffekt. Das funktioniert aber nur, solange noch Belege ganz, ganz klein und weich sind. Irgendwann wird die Plaque zu dick und dann funktioniert das mit der Selbstreinigung einfach nicht mehr. Und auch zum Beispiel beim Essen durch die Reibung von Zahn auf Zahn kann die Plaque entfernt werden, zum gewissen Grad. Oder wenn ihr jetzt etwas esst, was hoffentlich keinen Zucker enthält, aber relativ hart und fest ist, zum Beispiel Rohkost ist, aber eben zuckerarme Rohkost, auch damit kann zum gewissen Grad die Plaque entfernt werden. Und Dinge, die die Plaque fördern können, da habe ich ja eine Substanz gerade schon genannt, das ist einmal der Zucker, aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine verminderte Speichelproduktion hat, also Mundtrockenheit, weil eben Speichel diese wichtige Spülfunktion hat und auch eine Pufferfunktion für die Säuren, da spielt eben auch der Speichel eine Rolle und deswegen ist es auch wichtig, dass man genug Speichel produziert. Außerdem können zum Beispiel auch Rauigkeiten auf den Zähnen die Plaque fördern, zum Beispiel wenn ihr Verfärbungen auf den Zähnen habt oder Zahnstein, das hat eine ganz raue Oberfläche und an einer rauen Oberfläche kann sich Plak eher festsetzen als an einer glatten Oberfläche. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man Zahnstein und Verfärbungen regelmäßig bei einer professionellen Zahnreinigung entfernen lässt und letztendlich auch dafür sorgt, dass sie nicht oder nicht so schnell wiederkommen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte ich als Zahnärztin verwende, dann habe ich hier auf jeden Fall ein Video gemacht. Ich verlinke euch das einmal, da stelle ich alle meine Produkte vor, die ich so verwende. Und ich habe auch ein Video darüber gemacht, ob harte oder weiche Borsten besser sind. Da gehe ich auf das Thema noch mal ein bisschen mehr ein. Und so habe ich, wie gesagt, schon sehr viele Videos zu dem Thema gemacht. Ich verlinke euch auch mal alle unten in der Beschreibung. Guckt mal unbedingt rein, in der Beschreibung verlinke ich immer Videos, die euch da zu dem Thema noch interessieren könnten, die da eine Rolle spielen, weil ich nicht immer alles in einem Video sagen kann, aber letztendlich alles wichtig ist, um das große Ganze zu verstehen. Und ich denke, das Video heute war da auf jeden Fall so ein Schlüsselvideo, ein ganz, ganz wichtiges Video um das gesamte Bild zu verstehen und um zu verstehen, warum müsst ihr euch eigentlich die Zähne putzen? Warum ist Zucker so schädlich? Warum sollte man Zucker meiden? Was bringt das Ganze überhaupt? Warum ja, muss ich ständig im Bad stehen und meine Zähne gründlich reinigen? Und um das Ganze zu verstehen, war dieses Video, denke ich, hoffe ich auch, sehr aufschlussreich. Und ich denke einfach, wenn man das Ganze verstanden hat, dann fällt es einem auch leichter, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Also seine Zähne regelmäßig zu putzen, Zahnseide und Interdentalbürsten zu benutzen, weil man einfach verstanden hat, warum man das Ganze macht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wie gesagt, abonniert unbedingt meinen Kanal Erstens euch zuliebe, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und auch ein kleines bisschen mir zuliebe, damit ihr meinen Kanal unterstützt und letztendlich für die Allgemeinheit, weil ihr damit dem Kanal helft, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leuten helfen zu können. Also unbedingt abonnieren und auch am besten auf die Glocke drücken, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao! Thank <music> you.